Hallo, in diesem Video will ich euch einen neuen Experimentierkasten von Cosmos vorstellen. Das ist Easy Electro Coding. Das ist ähm, zum Programmieren, Lernen, ja, mit einem Mikrocontroller, dem bekannten Arduino. Und das hat Cosmos herausgegeben nach a einem halben Jahrhundert nach dem Cosmos Logicus. Wie ihr wisst, der Cosmos Logicus hat Cosmos in 1968 herausgegeben und dann einen halben Jahrhundert später hat er diesen äh, kleinen Computer, Experimentierkasten herausgegeben. In 2018, die erste Auflage, dann 2019, das ist diese Auflage, die zweite Auflage. Leider, ich, ich habe nachgeschaut und weder in Amazon noch in der offiziellen äh, Webseite des Kosmos ist es jetzt nicht zu bekommen. weiß nicht warum. Ich glaube bis 2021 war dieses Spiel zu bekommen, aber vielleicht in eBay kann man das bekommen. Ich weiß nicht genau die Ursache, ob nicht äh, nicht viele verkauft wurden, ob irgendein Problem, äh, Computerproblem aufgetaucht ist. Ich weiß es nicht genau oder ob Cosmos äh, eine dritte Auflage äh, bald äh, herausgeben wird. Das weiß ich nicht, aber wir werden sehen, ob es Probleme oder alles glatt äh, funktioniert. Ja? Aber in diesem Video, das ist nur eine Vorstellung. Ja? Mal sehen, was wir da drinnen haben im Kasten. Hier haben wir eine schöne Einleitung zu den Experimentieren. Hier sehen wir den Arduino und hier Leuchtdioden, ja, hier am Ende kann man auch äh, spielen, ja, mit, mit hier einer Fledermaus und man, und die Fledermaus muss diese Tennisbälle ausweichen, ja, schon ziemlich interessant und es wird auch mit einer, nicht mit der integrierten das integrierte Programm des Arduino, es wird mit einer einfacheren äh, Programmiersprache, das ist Scratch, aber äh, das normale Scratch ist eine, eine einfache Programmiersprache, eine grafische Programmiersprache, die einfach mit, mit dem, mit dem Kinder programmieren können, ja, das ist so eine grafische Sprache dann. Was wir hier auch haben, die, und ja, das ist Scratch, aber es ist eine Version von Scratch, mit dem man diesen Mikrocontroller, den Arduino, programmieren kann. Und, und so können die Kinder ganz einfach äh, anfangen zu programmieren mit diesem Scratch vor Arduino. Hier sind äh, Sicherheitshinweise auch, und äh, wenn, auch für die Eltern hier. Ja, das sollt ihr alles lesen, bevor ihr die Experimente beginnt. Dann werden hier die Bauteile vorgestellt. Da sind dann äh, Widerstand, ein Fototransistor und drei äh, einen Schalter, einen Taster ja und äh, drei Leuchtdioden. Es äh, sind nicht viele Teile dran. Und, ja, die Verbindungs, äh, Verbindungskabel oder Verbindungsstecker auch natürlich und der Mikrocontroller in einem Gehäuse, ja, es sind nicht alle, alle Ausgänge und Eingänge, die der Arduino hat, es sind viele da, es sind nur einige hier nach außen in, im Gehäuse, äh, die benutzt werden können, aber äh, man kann auch, äh, in diesem Glasgehäuse, äh, ist offen, so man kann auch die anderen benutzen, nicht direkt hier mit den Schnapp. Ich werde euch das jetzt zeigen. Ja? Und hier haben wir 14 Experimente. Die ersten Experimente werden mit dieser Programmiersprache, den Scratch for Arduino, benutzt. Dann sind diese äh, Kästen, werden zusammen, zu, äh, wie, wie eine Art Putzel zusammen. zusammen äh, gebaut und und dann das ist ja das schon das Programm also ganz einfach aber es hat einen Nachteil dieses Scratch for Arduino dass man den Mikrocontroller immer äh, in der in, mit dem PC mit dem Computer äh, mit dem USB-Kabel gesteckt werden muss und, und nicht unabhängig kann, man es nicht benutzen. Und äh, deswegen wird es schon, ähm, wenn die Kinder schon oder jung geblieben sind, das ist auch sehr interessant für Erwachsene natürlich, die nicht programmiert haben und äh, wenn sie anfangen wollen, ich sage, dass diese Experimentierkasten sind für Kinder, aber auch für neugierige und junggebliebene Erwachsene wie, wie ich. Ich, ich. Ich mache diese Videos, weil, weil mir sehr gut gefällt. Ich habe als Kind schon vor einem halben Jahrhundert mit dem Cosmos Logikus gespielt, habe auch Videos, könnt ihr euch das ansehen mit dem Cosmos Logikus und jetzt äh, aber ich, ich, ich genieße und mir gefällt mit diesen Experimentierkasten zu spielen, ja. Und Kosmos ist eine legendäre Firma, sie hat schon vor 100 Jahren angefangen. Mit, mit, den Experimentierkästen von Radio, von Wilhelm Fröhlich. Das war schon vor 100 Jahren, hat Kosmos den ersten Experimentierkasten Radio herausgegeben, ja. So, und hier am Ende, da benutzt man die integrierte, äh, Programmieren, programmier, von die von Arduino herausgegeben wird. Und damit kann man den äh, Mikrocontroller äh, unabhängig des äh, PCs benutzen. Man programmiert es und man lädt es runter in den Arduino, das Programm, das wir im PC erstellen, aber dann, wenn es schon runtergeladen ist, können wir den Mikrocontroller aus also dem USB-Schalter herausstecken, die dann wird es mit einer Batterie von, von 9 Volt äh, gespeist, ja, aber es ist nicht mehr am, am PC oder am Computer im, verbunden mit dem, mit dem usb kabel ja. Und das wird am letzten Projekt, das Projekt Nummer 14, gestellt. Dann, es ist auch interessant, dass wir, weil es hier relativ wenige äh, äh, Bauteile gibt, ja, in, in diesem Kasten, aber wir können diesen Kasten mit anderen Kasten von Cosmos, mit dieser Technik, ich werde euch jetzt zeigen, die Snap-Circuits-Technik, können wir diesen, äh, ESI, diesen Baukasten mit anderen äh, Bauteilen dieser Serie, die die, die Technik Snap-Circuits äh, benutzt, das sind Steckverbindungen sehr sehr einfache Steckverbindungen, ja, ich werde euch jetzt hier zeigen. Wir haben ein Steckbrett und hier zum Beispiel haben wir einen Widerstand und es ist sehr einfach die, für Kinder, man muss nicht löten und es ist sehr einfach, zu. hier können wir den Widerstand stecken, ja und auch hier haben wir den mikrocontroller block den können wir auch einstecken und die verbindungen sind so ganz einfach zu machen ja das ist eine ja zu heutzutage ist das sehr in mode diese steck diese Steckverbindungen ja und so und das ist wie ein Kabel. Wir machen jetzt Verbindung mit dem äh, Mikrocontroller-Block, mit diesem Widerstand, also ganz, ganz einfach. Und dann haben wir auch einen Taster, wenn man drückt, macht man Kontakt. Ja, haben wir auch hier die Leuchtdioden, Rot, Grün, die, m, Gelb. Und äh, das, das ist in, in Wirklichkeit zwei Dioden. Wenn man es in einer Richtung oder der anderen hineinsteckt, dann, dann wird es oder die, äh, wenn die Spannung äh, die positive hier ist oder hier ist, dann ist es gelb oder rot die, die Diode, die die Wechsel... Die Farbe, ja, sehr interessant. Und hier, dieses Gehäuse ist für die 9-Volt-Batterie. Ja, äh, und so kann man den, also die Speisung kommt normalerweise vom USB-Kabel, das hier, den haben wir hier. Ja, normalerweise kommt die Spannung vom USB-Kabel, die im Computer gesteckt wird, ja. Aber wenn wir den Mikrocontroller unabhängig des Computers äh, benutzen wollen, dann brauchen wir eine externe Speicherung, die hier mit einer 9 Volt Batterie, die ist nicht hier, weil ja die Lagerfähigkeit begrenzt ist, die muss man auch, ähm, die müsste ja kaufen, ja. Und so, und da haben wir noch ein paar Kabel, seht ihr, diesen Kabel, die, hier haben wir nur einen, aber die können separat mehr gekauft werden. Und so können wir die anderen Eingänge und Ausgänge des Mikrocontrollers auch benutzen, wenn wir es hier hineinstecken, ja. Seht ihr? Ja, und so. Das wäre die, scheint interessant zu sein, ja. Und wenn wir die integrierte Programmiersprache des Arduino benutzen, ja können wir alle Fähigkeiten des Mikrocontrollers benutzen und, und äh, sehr kreative äh, Programme erstellen. Das wird sehr interessant sein. So, im heutigen mit diesem Video beginne ich eine neue Serie, dass ich diesem äh, El äh, Easy Electro coding kasten von Cosmos widmen werde. Und ich werde die Experimente der Anleitung machen, aber vielmehr ich werde auch die Theorie, die hintersteckt. Äh, erzählen, ja, in separate Videos, wo ich äh, mehr den Hintergrund der Theorie erzähle und auch äh, weiterführende Experimente machen, viel mehr als die der Einleitung äh, entnommen werden können und ich werde auch ähm, neue Experimente mit, äh, mit anderen Experimentierkasten und diesen Experimentiergästen werden die, die Möglichkeiten sehr erweitert werden. So, ja, und jetzt äh, wäre schon diese Vorstellung gemacht, ja. Ich hoffe, es, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann äh, bitte steht bereit, wenn ich die neuen Videos zu dieser Serie... Äh, äh, herausgebe, ja. Und so könnt ihr mehr, mehr lernen und sehen, find, wie interessant dieses Experimentierkasten ist. So, vielen Dank und bis nächste Video. Tschüss.